Das Renteneintrittsalter muss auf 68 Jahre angehoben werden. Das sagen zumindest Berater der Bundesregierung. Denn sie fürchten einen Finanzierungsschock bzw. Finanzierungsprobleme in der Zukunft. Die Anhebung des Renteneintrittsalters wird damit begründet, dass Menschen ja immer älter werden. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie die Anhebung des Renteneintrittsalters tatsächlich vor allem die Unter- und Mittelschicht angreift. Außerdem möchte ich euch zeigen, wie man uns mit diesem Vorgehen immer weiter Richtung private Altersvorsorge treibt. Dass das bereits in der Vergangenheit nicht funktioniert hat, habe ich schon in einem anderen Video gezeigt. Und zu guter Letzt schauen wir uns zusammen Lösungen an, die nicht nur dafür sorgen können, dass das Renteneintrittsalter nicht auf 68 angehoben werden muss, sondern sogar auf 65 wieder gesenkt werden kann. Tja, wenn sich die Rente durch Arbeit finanziert und Menschen immer länger leben, dann müssen sie auch einfach länger arbeiten. Ist doch ganz simpel die Rechnung. Wenn man natürlich alle anderen Rahmenbedingungen und Probleme ausblendet, ja, dann kann man es so einfach sehen. Aber leider ist das Leben eben nicht so einfach. Denn nicht jeder kann einfach sagen, gut, da hänge ich halt mal ein Jahr dran, ist ja kein Thema. Viele Menschen arbeiten da draußen sehr hart. Vor allem die Menschen in der finanziellen Unterschicht arbeiten meist körperlich sehr hart. Diese Menschen können einfach nicht bis 68 arbeiten. Aber auch bei Bürojobs kann man nicht einfach sagen, gut, dann hängst du eben ein Jahr dran. Viele, viele Menschen, die in Büros arbeiten, die acht, zehn Stunden und noch länger am Tag im Sessel sitzen, haben Probleme mit ihrer Gesundheit, haben Probleme mit ihrem Körper, haben Probleme mit ihrem Bewegungsapparat. Die können nicht einfach sagen, gut, dann mache ich halt noch ein Jahr länger. Die wissen überhaupt nicht, ob sie es überhaupt bis 67 schaffen. Sie wissen noch nicht mal, ob sie es überhaupt bis 65 schaffen. Spricht man die Politik auf diese Probleme an, heißt es nur, ja, dann müssen wir dann flexible Lösungen finden. Aber wie sollen diese Lösung aussehen? Da bräuchten wir einen riesen Verwaltungs- und Bürokratieapparat, damit wir wirklich irgendwie jeden einteilen können, jede Arbeitsgruppe einteilen können, jede Altersgruppe einteilen können und sagen, können, okay, du darfst jetzt früher in Rente, du darfst nicht. Das wird doch am Ende alles noch viel teurer. Das grundsätzliche Problem ist doch, dass bereits jetzt viele Menschen von Altersarmut bedroht sind. Die Bundesregierung selbst hat sich vor einigen Jahren hingestellt vor die Presse und gesagt, liebe Leute, wenn ihr brutto 2.500 Euro oder weniger verdient, dann sorgt doch bitte privat für eure Rente vor, denn die gesetzliche Rente wird zum Leben nicht reichen. Tja, so einfach kann das sein. Wer kein Brot zum Essen hat, soll halt eben Kuchen essen. Die, die das Problem ja am stärksten betrifft, Geringverdiener, die können ja überhaupt nicht aus eigener Kraft daraus, aus dieser Gefahrenzone Altersarmut. Diese Bundesregierung mit Angela Merkel hinterlässt nach 16 Jahren die höchste Armutsquote in Deutschland seit der Wiedervereinigung. Das bedeutet konkret 13,2 Millionen Menschen. Ja, 13,2 Millionen Menschen von etwas über 80 Millionen Menschen sind von Armut betroffen. Jeder vierte dieser Personen ist Rentner in Deutschland. Diese Menschen sind unter anderem deswegen arm, weil in den letzten Jahrzehnten das Rentenniveau immer weiter gesunken ist. Wir haben immer weniger in die Rentenkassen eingezahlt und natürlich ist entsprechend das Niveau gesunken. Das heißt, im Vergleich zum Durchschnittseinkommen sind die Renten weiter gesunken. Außerdem rund eine Million der Rentner, also der Menschen über 65 Jahre da draußen, arbeitet in einem Minijob. Und nein, auch wenn euch manche Fernsehsendungen sagen wollen, hey, die Rentner sind rüstig und sie wollen unbedingt arbeiten. Bullshit. Natürlich geht niemand mit 65, 70, 75 noch arbeiten, weil er so unglaublich viel Spaß daran hat. Zumindest nicht eine Million Menschen. Da gibt es vielleicht welche, die haben ihr Hobby zum Beruf gemacht beispielsweise und verdienen sich noch ein paar Euro dazu. Aber bei einer Million Menschen über 65, die in Minijobs arbeiten, muss man davon ausgehen, dass sie nicht freiwillig da arbeiten. Und das große Problem ist, das Rentenniveau soll weiterhin sinken. Tja, und was machen wir jetzt mit diesem Problem? Größte Armut seit der Wiedervereinigung, größte Altersarmut seit der Wiedervereinigung. Jede Menge die Minijobs annehmen müssen, damit sie halbwegs anständig leben können. Hinzu kommt, dass gerade junge Menschen, Millennials, Menschen unter 40 Jahren, es immer schwerer haben, in die Mittelschicht aufzusteigen. Sie verdienen letzten Endes weniger als ihre Eltern, beziehungsweise das Geld, was sie verdienen, ist weniger wert. Sie können sich keine Immobilien mehr leisten wie ihre Eltern, sie können Familien kaum noch ernähren mit ihren Gehältern. Was machen wir also, um die Altersvorsorge dieser Menschen zu sichern? Ganz oft heißt es da einfach, tja, ihr müsst privat vorsorgen. Und wie gesagt, wie soll jemand, der kaum über die Runden kommt, der auch keine 10, keine 20 und schon gar keine 100 Euro im Monat übrig hat, wie soll so jemand privat vorsorgen? Funktioniert einfach nicht. Aber genau um diese Menschen geht es ja. Diesen Menschen muss geholfen werden. Nicht den Millionären und Milliardären da draußen, dazu komme ich später noch, nicht den Gutverdienenden da draußen, denn die wissen auch irgendwie Geld zur Seite zu legen und zu sparen fürs Rentenalter. Nein, es geht um die Niedriglöhner, es geht um die Zeitarbeiter, Leiharbeiter und so weiter. Trotzdem heißt es da oft einfach, ja, privat versichern, dann ist das Problem gelöst. Vor ein paar Jahren hieß es noch, das klappt wunderbar mit Riester oder mit der betrieblichen Altersvorsorge und alles war ein großer Schwindel. Denn die Kosten dieser ganzen Versicherungen waren viel höher als das, was man am Ende rausbekommen hat. Das hat sich nach wenigen Jahren herauskristallisiert. Das heißt, wir wurden damals schon verarscht, als es hieß, ihr müsst privat vorsorgen. Jetzt kommt Runde 2 des privaten Vorsorgens. Ihr könnt doch einfach in Aktien investieren, beziehungsweise in Finanzmärkte und in die Börse und von mir aus auch in Aktienfonds. Das private Investieren an der Börse ist super einfach. Da investierst du einfach ein bisschen Geld, was du so übrig hast, in Aktien oder ETFs, also in Fonds. Und dann werden dir Renditen versprochen von 5 bis 10 Prozent im Jahr. Da kannst du doch nichts falsch machen. Und du kannst schon mit 20 Euro anfangen. Da gibt es ganz tolle Apps, die lädst du runter, dann überweist du jeden Monat 20 Euro. Und dann ist alles super und du bist komplett abgesichert für dein Alter. Nochmal, die Unterschicht, die finanzielle Unterschicht, kann sich sowas sowieso nicht leisten. Die Mittelschicht, die hat das größte Problem. Denn die Unterschicht, die muss nicht unbedingt darüber nachdenken, ob sie noch bis 65, 67 oder 68 weiterarbeiten, wenn sie sowieso wissen, dass die Rente nicht zum Leben reichen wird und sie sowieso auf soziale Hilfen angewiesen sein werden. Da kann man ruhig auch mal ein paar Jahre früher in Rente gehen, auch mit Abzügen. Ich weiß, viele trauen sich das vielleicht nicht, aber... Vernünftig gesehen, nachgedacht, wäre das für diese Menschen vor allem auch gesundheitlich wahrscheinlich viel besser, einfach früher abzubrechen. In der Mittelschicht ist aber das große Problem, dass diese Menschen deutliche Einbußen hätten, wenn sie früh ausscheiden aus der Rente bzw. beim Einzahlen der Rente früh ausscheiden. Dann wird ihnen so viel weggenommen, dass sie wirklich abstürzen können. Also sind sie mehr oder weniger gezwungen, in diesem System so lange weiterzuarbeiten, bis es nicht mehr geht. Und genau diese Mittelschicht ist es dann am Ende, die es ausbaden muss. Wie gesagt, die Unterschicht kann theoretisch sagen, okay, wir bekommen sowieso Hilfen. Die Oberschicht, beziehungsweise die wirklich Reichen da draußen, Millionäre und Milliardäre, die interessiert das alles überhaupt nicht. Die geben einen Scheiß drauf, ob man dann irgendwie 68 Jahre lang arbeiten muss oder 100 Jahre oder 50 oder was auch immer. Diese Menschen haben sich schon längst aus der Gesellschaft verabschiedet, aus der Solidarität dieser Gesellschaft verabschiedet. Denn diese Menschen zahlen meist überhaupt nichts in die Rentenkasse ein, weil sie beispielsweise selbstständig sind. Aber auch Beamte zahlen da nicht ein. Hinzu kommt die Beitragsbemessungsgrenze. Das heißt, ab rund 85.000 Euro brutto im Jahr zahlen die Menschen sowieso nicht mehr als ungefähr 15.000 Euro im Jahr in die Rentenkasse ein. Wer also noch 100.000 Euro verdient oder Millionen verdient im Jahr, zahlt trotzdem immer nur diese maximal 15.000 Euro, falls er überhaupt in die gesetzliche Rentenkasse einzahlt. Also müssen es Unter- und Mittelschicht letzten Endes ausbaden. Auf sie wird dieses Problem zukommen, länger arbeiten. Und wir werden immer mehr von der Politik, aber auch von der Wirtschaft in die private Altersvorsorge getrieben. Mittlerweile lese ich auch hier in den Kommentaren immer wieder Sätze wie Hey, Aktienmarkt ist doch super, Mensch, man muss doch blöd sein, wenn man da nicht investiert. ETFs, das ist das Ding. Da muss man nur 20, 50, 100 Euro im Monat berappen und schon geht es richtig ab. Was ist das Problem beispielsweise mit diesen ach so tollen ETFs? Ganz einfach. Wenn ihr so eine coole App habt und dann euer Geld ja in ETFs investiert, vielleicht auch in die größten, die es da draußen gibt, die tatsächlich ja in den letzten Jahren sogar 10% an Rendite abgeben konnten, ja, pro Jahr, dann gebt ihr dieses Geld nicht unbedingt direkt diesen Unternehmen. Nein, das Geld gebt ihr erstmal Unternehmen mit BlackRock. Und da könnt ihr euch gerne im Internet darüber informieren, was dieses Unternehmen tut. Wer ist BlackRock? Ganz wichtig, ein ganz großer Global Player, der Global Player quasi schlechthin, solltet ihr euch unbedingt informieren, wer BlackRock ist. Also gebt ihr dieses Geld im Prinzip BlackRock und die legen es für euch eben in diese Unternehmen an. Was ihr da also tut, ist nichts weiter als spekulieren mit eurem Geld. Und jetzt stellen wir uns vor... Die Leute da draußen in Deutschland kommen tatsächlich alle auf den Trichter, hey, ich muss aber in solche ETFs investieren oder in den Aktienmarkt. Stellt euch vor, was dann passiert, wenn alle Leute auf diese Idee kommen und sagen, okay, App so und so oder Bank so und so, investiert doch mein, mein Geld in diese ETFs. Was passiert dann? Dann wird natürlich eine riesige Blase geschaffen, denn immer mehr Menschen wollen etwas wollen, ein bestimmtes Produkt und da werden sich natürlich dann auch die Preise erhöhen, die Werte erhöhen. Das hat aber dann überhaupt nichts mehr mit den Unternehmen da draußen zu tun und mit ihrer Wirtschaftskraft beziehungsweise ähm, ihren Gewinnen, ihren Umsätzen und so weiter, sondern da wird künstlich eine Blase aufgebaut. Und diese Blase kann am Ende natürlich auch platzen. Aber davon will heute natürlich niemand was hören. Denn wenn ich höre, hey, ich kriege da 10%, dann sage ich doch nicht nein, oder? Dann ist mir am Ende vielleicht sogar auch scheißegal, wer BlackRock ist und was sie machen. Und dass sie große Verbindungen beispielsweise in dem Bundestag haben, kann mir am Ende auch scheißegal sein. Dass die komplette Politik im Prinzip verkauft ist und für diese Unternehmen Werbung macht und uns indirekt, ja, mehr oder weniger direkt mittlerweile, in diese Richtung stößt zu diesen Unternehmen, ist euch dann vielleicht auch scheißegal. Aber dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn wir eine komplett verkaufte Politik haben und die Politik überhaupt nichts mehr für Menschen tut, sondern nur noch für diese Unternehmen. Und ja, die Börse ist immer noch ein Zockerparadies. Und es gibt da draußen jede Menge Blasen, die vielleicht überhaupt nicht auffallen. Bestes Beispiel dafür, Tesla. Tesla wird auf der Börse extrem überbewertet. Das hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was die erwirtschaften, wie viele Autos sie produzieren und verkaufen. Da wird einfach Geld reingepumpt, das Unternehmen Tesla verkauft, in einem Jahr so viele Autos wie Volkswagen in einem Monat verkauft. Trotzdem wird Tesla an der Börse sechsmal, über sechsmal so hoch bewertet wie Volkswagen. Absoluter Bullshit, was da passiert. Und am Ende werden nur die Reichen noch reicher gemacht und die Armen ärmer. Und viele Arme glauben tatsächlich, dass sie an der Börse vom Reichtum anderer profitieren können, was natürlich absoluter Blödsinn ist. Lobbygruppen wie beispielsweise das Deutsche Institut für Altersvorsorge, ganz toller Name, sind finanziert beispielsweise durch die Deutsche Bank und deren Tochterfirmen. Solche Unternehmen, solche Gruppen versuchen natürlich immer wieder irgendwo ähm, aufzutauchen in der Presse- und Medienlandschaft. Und genau darauf fallen leider immer mehr Menschen rein. Vor allem sehe ich auch, dass leider immer mehr junge Menschen darauf reinfallen. Und genau diesen gleichen Bullshit, wir müssen privatisieren, privatisieren, privatisieren, erzählt man natürlich auch den Menschen in den USA, dem Mutterland des Kapitalismus. Und wie es dort so geht, das wisst ihr sicher alle. Dort macht man es ja genauso mit der Krankenversicherung. Und da sieht es genauso düster aus. Aber vielen Menschen wird eben eingetrichtert, das muss so sein. Man muss sich privat versichern können. Das bedeutet Freiheit und anders geht es nicht. Und wenn man vielleicht den Reichen was wegnehmen würde, dann wäre das ja ganz schlimmer Sozialismus. Das funktioniert nicht. Du kannst es auch alleine schaffen. Du kannst dein Geld zur Börse tragen und es vermehren. Du bist nicht angewiesen auf die Gesellschaft und auf andere Menschen. Du schaffst es alleine. Und genau dieser Bullshit führt dazu, dass Menschen ihr letztes Hab und Gut abgeben an große Konzerne und am Ende nichts davon übrig bleibt. Freiheit bedeutet in diesem System letzten Endes nur, die Freiheit sich abzocken zu lassen. Welche Lösung gibt es also wirklich? Ich habe es ja bereits angedeutet. Diese Anhebung des Renteneintrittsalters betrifft im Prinzip doch nur die finanzielle Unter- und Mittelschicht. Die Oberschicht kann problemlos was zur Seite legen und die Reichen und Superreichen da draußen interessiert das sowieso nicht. Die sind gar nicht in der Versicherung mit drin. Die müssen nicht überlegen, ob sie mit 65, 68 oder so in Rente gehen. Die können auch mit 30 in Rente gehen, wenn sie fett geerbt haben. Und genau das ist das Problem. Diese Menschen kaufen sich aus der Gemeinschaft heraus, diese Menschen kaufen sich aus der Solidarität heraus, sie stehlen sich heraus aus dieser Gesellschaft. Sie leben im Prinzip in einer Parallelwelt und sagen, ja, was die da tun, das geht mich überhaupt nichts an. Mit Solidarität hat dieses Handeln überhaupt nichts zu tun. Und genau deswegen sind private Versicherungen, private Absicherungen so gefährlich. Auch beispielsweise die private Krankenversicherung, denn so stehlen sich die Reicheren heraus. Das ist genau der Teil, den wir ja benötigen, um das ganze System Solidarität zu finanzieren, um das ganze Sozialsystem in so einem Sozialstaat zu finanzieren. Denn wenn jemand aus einem ärmeren Haushalt volle 18,6% seines Gehalts in die Rentenkasse stecken muss, dann muss das bitte auch jemanden betreffen, der im Jahr Millionen oder Milliarden verdient. Genau das ist der Punkt, wenn alle einzahlen würden, hätten wir diese Debatte so überhaupt nicht. Was genau würde denn passieren, wenn Selbstständige und Beamte tatsächlich in die Rentenkasse mit einzahlen würden? Schauen wir uns doch dazu mal diese Diagramme an. Ohne die Einbeziehung von Selbstständigen und Beamten sinkt das Rentenniveau weiterhin und die Beiträge steigen trotzdem. Beziehen wir aber Selbstständige und Beamte mit ein, dann müssten die Beiträge nur moderat steigen aber das Rentenniveau würde wieder deutlich angehoben werden. Das wäre für viele Menschen ein ganz klarer Weg aus der Altersarmut. Würden wir die Beitragsbemessungsgrenze zudem noch kippen, dann könnten wir ein paar Jahre von dem Renteneintrittsalter sogar streichen. Und wer jetzt heult, ja, aber das ist doch Sozialismus, dann nimmt man den Reichen was weg, das geht doch nicht. Leute, da draußen gibt es alte Menschen, die Flaschen sammeln gehen, damit sie irgendwie sich noch ein bisschen was leisten können, irgendwie über die Runden kommen können. Da draußen gibt es auf der anderen Seite Menschen, die sich überlegen, ob sie sich nächstes Jahr den Porsche kaufen oder den Lamborghini oder Maserati oder wie diese Dinge auch immer heißen. Ob sie sich die dritte Villa kaufen, ob sie die zehnte Immobilie an sich kaufen, die sie dann weiter vermieten. Ob sie sich den nächsten Picasso ersteigern. Und nein, dieses Geld haben sie nicht verdient. Nicht im moralischen Sinne verdient. Denn niemand da draußen verdient Millionengehälter, Niemand da draußen schafft 100 mal so viel wie seine Angestellten. Niemand da draußen verdient tausendmal so viel wie seine Angestellten, weil er so viel Verantwortung hat. Das ist absoluter Bullshit. Wir müssen von diesem Gedanken endlich wegkommen. Denn die Vermögen, die da erarbeitet werden, gerade bei den großen DAX-Konzernen beispielsweise, die erarbeitet nicht der Vorstand. Diese Vermögen werden durch tausende und abertausende von Menschen an verschiedenen Standorten erarbeitet. Und diese Menschen, beispielsweise in der Automobilindustrie, werden schlecht bezahlt als Leiharbeiter, als Zeitarbeiter. Da sind sub -Sub, sub sub sub sub unternehmer dran, die schlecht bezahlt werden. Alles nur dafür, dass die Gewinne steigen. Das Vermögen, was diese Menschen erwirtschaften, wird ihnen ja im Prinzip weggenommen Und das sind dann die Menschen, die dann beispielsweise auf Wohngeld angewiesen sind. Das sind die Menschen, die am Ende tatsächlich in der Altersarmut landen. Ja? Und deren Geld landet dann sowieso irgendwo bei irgendwelchen Dividenden oder irgendwo ähm, auf irgendwelchen Inseln oder frag mich nicht wo. Und dann wird andererseits geheult, wenn es heißt, ja wir müssen den Reichen was wegnehmen. Allein 119 Milliardäre, das sind gerade mal 119 Menschen, besitzen ein Vermögen von rund 500 Milliarden Euro in diesem Land. Das muss man sich mal geben. Diese Menschen, diese 119 Menschen könnten rund eine Viertelmillion Menschen da draußen ein Leben lang bezahlen für ihre Arbeit. 119 Menschen, die dieses Vermögen jetzt haben, da, da rechnen wir noch gar nicht das drauf, was dann noch dazu kommt, im Vergleich zu 250.000 Menschen, die ein Leben lang davon leben könnten. Das kann man sich kaum vorstellen. Und dann wird geheult, wenn irgendjemand sagt, wir brauchen eine Vermögenssteuer. Übrigens, auch mit so einer Vermögenssteuer könnten wir die Rente problemlos finanzieren. Wie gesagt, Solidarität ist das große Stichwort. Wenn die Ärmsten der Armen einen bestimmten Teil ihres Gehalts abgeben müssen für die Gesellschaft, dann sollen das bitte auch die Reichsten der Reichen tun. Denn genau so soll doch dieses System funktionieren. Weil wir eben nicht alle gleich viel verdienen, muss entsprechend jeder abgeben. Und wenn entsprechend jeder abgibt, dann müssten wir über solche Dinge gar nicht diskutieren. Schauen wir uns doch mal die Vermögensverteilung in Deutschland beispielsweise an. Ein Prozent der Erwachsenen in diesem Land besitzen 35% des Gesamtvermögens. 1%, ein kleines Prozentchen da oben, besitzt mehr als ein Drittel des Gesamtvermögens. Und die 10% in diesem Land, also wirklich nur ein Zehntel in diesem Land, besitzt insgesamt 67%. Zwei Drittel des Gesamtvermögens. Die untere Hälfte der Menschen in diesem Land, die untere Hälfte besitzt nichts, besitzt im Prinzip fast nichts. Und dann ist die Politik tatsächlich so dreist und fragt sich, ja, wer soll denn die Rente bezahlen? Ja, wer soll denn die Pflegeversicherung bezahlen? Ja, wer soll denn die Krankenversicherung bezahlen? Wer soll denn das alles bezahlen? Und diese Probleme hätten wir überhaupt nicht, wenn die Unternehmen anständige Gehälter bezahlen würden. Wenn Menschen trotz Vollzeitjobs, Wohngeld und andere soziale Hilfen beantragen müssen, dann stimmt da etwas nicht. Natürlich stimmt da vieles für die Unternehmen, denn die können dadurch größere Gewinne verbuchen. Aber am Ende kommen wir genau zu dem Problem. Die Rente reicht zum Leben nicht, das Gehalt reicht zum Leben nicht und irgendjemand muss das bezahlen. Und statt dass das diejenigen bezahlen, die wirklich die Kohle haben, die die Kohle den armen Menschen ja schon am Anfang wegnehmen, sollen das die Armen dann selbst tun. Klar, wenn ihr eh schon kein Geld habt, dann legt doch euer Geld, was ihr nicht habt. Am besten irgendwo in aktien an und wenn wir schon bei aktien sind im letzten jahr 2020 haben die 30 dax unternehmen hier in deutschland 34,2 milliarden euro an dividenden ausgeschüttet das heißt überschüssiges geld 34,2 milliarden einfach so rausgehauen an ihre anleger das heißt jetzt nicht hey wir müssen da schnell investieren nein nein diese 34,2 milliarden müssen ja irgendwo hergekommen sein wie gesagt beispielsweise in der Automobilindustrie, dadurch, dass Menschen schlecht bezahlt werden, als Zeitarbeiter, Leiharbeiter, irgendwelche Subunternehmer angestellt werden und, und, und. Da kann man Geld sparen und das Geld trägt man dann an die Börse und gibt es den Reichen weiter. Man schröpft also Mittel und Unterschicht, wo man nur kann. Und wir fragen uns immer noch allen Ernstes, wer soll das alles bezahlen? Und sobald irgendeiner sagt, ja, es doch von den Reichen da drüben, die haben Millionen und Milliarden und Abermilliarden, dann wird gleich wieder geschrien, Sozialismus. Und das ist wieder typisch, USA, genau das gleiche wird dort auch gemacht. Auch dort wird den Leuten erzählt, ihr könnt doch den Reichen nichts wegnehmen. Und wenn ihr den Reichen was wegnehmt, dann werden Arbeitsplätze verloren gehen. Und dann habt ihr am Ende nichts davon, wenn euer Arbeitsplatz weg ist. Und auch ich bin kein Fan dieser Robin-Hood-Politik. Wir nehmen es den Reichen und geben es den Armen. Aber im Moment gibt es keine andere Lösung. Die andere Lösung wäre tatsächlich nur, das ganze System komplett abzuschaffen und was Neues zu installieren. Aber das wird so schnell nicht passieren. Und wenn wir jetzt Gerechtigkeit wollen, wenn wir jetzt Veränderungen wollen, müssen wir zusehen, dass diese Unternehmen sich eben an der Gesellschaft beteiligen und nicht irgendwo außerhalb der Gesellschaft agieren und sagen, ja, das geht uns überhaupt nichts an. Wenn die schlecht verdienen und nichts für die Rente haben, dann ist das deren Pech. Obwohl wir natürlich dafür gesorgt haben, dass sie schlecht verdienen. Aber das interessiert uns ja nicht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Da draußen gibt es Geld wie Heu auf der Straße. Es ist nur falsch verteilt. Die Vermögen sind falsch verteilt. Wir müssten solche Fragen gar nicht stellen wie, wer finanziert die Rente? Brauchen wir ein neues Rentensystem? Wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit und eine andere Lösung. Natürlich könnten wir auch sagen, wir könnten das bedingungslose Grundeinkommen einführen. Aber wir könnten im Prinzip auch alles so lassen, wie es ist und uns einfach nur das Geld holen, was uns tatsächlich zusteht, was uns vorher weggenommen wurde. Von den Reichen. Die Politik da draußen könnte auch beispielsweise endlich anfangen, große Milliardenkonzerne, auch ausländische Konzerne, anständig zu besteuern. Es kann ja nicht sein, dass ein Konzern wie Amazon oder Amazon Milliarden scheffelt, aber die Angestellten beispielsweise dort hier regelmäßig in den Streik gehen müssen, weil sie nicht anständig verdienen, weil sie noch soziale Hilfen beantragen müssen, obwohl sie im reichsten Unternehmen der Welt arbeiten. Und noch ein kleiner Wunsch von mir, lasst euch nicht auf diese Privatvorsorge ein, lasst euch nicht ähm, ja, dazu drängen, ähm, euer Geld an die Finanzmärkte abzugeben, denn am Ende landet das Geld bei großen Milliardenkonzernen, die das sowieso nicht nötig haben. Macht es nicht, scheißt ehrlich gesagt auf die Rente, sorgt nicht privat vor, damit das System endlich zusammenbricht, damit endlich irgendjemand sich da Gedanken machen muss und was bewegen muss. Ähm, jeder, der jetzt tatsächlich irgendwie privat vorsorgt und ich weiß, 10% an Rendite sind verlockend, der sorgt dafür, dass dieses System weiter so läuft, der sorgt dafür, dass die Lobbygruppen am Ende gewinnen, der sorgt dafür, dass Milliardenkonzerne am Ende noch mehr scheffeln und es für die Mittel- und Unterschicht weiter bergab gehen wird. An dieser Stelle frage ich natürlich euch, sorgt ihr bereits privat für die Rente vor? Habt ihr vor, vorzusorgen? Wenn ja, wie? Oder sagt ihr auch, Mensch, das alles ergibt doch gar keinen Sinn, ich lasse das einfach auf mich zukommen und am Ende muss die Politik doch irgendwann eine Lösung finden. An dieser Stelle sage ich immer, vielen Dank fürs Zusehen und bleib vernünftig.